Von Salzburg nach Waldhofen laufen und das in fünf Tagen. Äh, wie ist ihr eigentlich auf die Idee gekommen? Die Idee ist 13 Jahre alt. Wir sind vor 13 Jahren nach Barcelona gefahren, in 10,5 Tagen. Wir haben quasi 2000 Kilometer hinter uns lassen und haben gesagt, irgendwo müssen wir das noch toppen. Und äh, da haben wir die Idee gehabt, dass wir irgendwann von Salzburg nach Waldhofen laufen. Wann war die Vorbereitungszeit jetzt 13 Jahre oder wie lange habt ihr euch vorbereitet Nein. auf den Lauf? Meine Vorbereitung war irgendwo vom Herbst vor ein Jahr weg, ich habe knapp 800 Kilometer in die Füße gehabt, bevor ich weggekriegt bin und äh, ich glaube, ich habe am meisten Dampf vor alle, aber ich habe es gebraucht mit meinen 100 Kilo. <lacht> ich muss eine fragen, wie ist dir gegangen bei den 5 Tagen ja, und was war eigentlich so die Herausforderung? Der erste Tag oder der letzte Tag oder wie ist das so Nein, gegangen? die ersten zwei Tage waren die große Herausforderung. Äh, ich habe mich erst vor anderthalb Monaten entschieden, dass ich im Mitlauf wo mir ein bisschen vor ich bin wirklich der Langsamläufer geworden, Seite bin ich im Marathon gelaufen, aber es ist relativ schön gegangen. Also du hast schon ein paar Kilometer früher auch in die Füße gehabt, jetzt war es nicht so ganz neu, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, gerade wie Montag, Dienstag das Wetter war. Äh, das Wetter war die größte Herausforderung. War glaube ich schon eine Herausforderung. Danke Herr Thomas, äh, der Dritte im Bunde, äh, du schaust so glücklich rein, es hat Spaß gemacht. Ja, es hat Spaß gemacht in Summe natürlich, die ersten zweieinhalb zwei, Tage waren extrem hart, weil es regnet hat die ganze Zeit, ohne unseren und unseren Begleiter in, in Max Leitner hätte man das sowieso nicht geschafft, weil da haben wir wenigstens ein trockenes Gwanz gehabt, äh, wo wir uns umziehen haben können, zum Mittagessen, das war ganz, ganz wichtig und notwendig. Auf volle Fälle Gratulation, eine ganz tolle Leistung quasi jeden Tag fast einen Marathon laufen, das müssen wir zusammenbringen und äh, gut, dass wir wieder gut zurücksetzt. Dankeschönes Interview. Dankeschön, danke, danke.